Kleine Warnung, dies hier ist ein Reupload von einem Video, was ungefähr zwei Jahre her ist. Ist auch nur ein Ausschnitt davon, also keine großen Erwartungen. Da kommt jetzt nicht mehr viel. Bevor das Video startet, muss ich euch aber kurz die Vorgeschichte erklären. Nämlich habe ich mal ein Video rausgebracht, wo ich dieses Bild benutzt habe. Jedenfalls kennt mich der Typ. Befreundet sind wir jetzt nicht. Aber er meinte so zu mir: Bist du bescheuert? Nimm das Video sofort runter! Ich dich an. <lacht> Und ich so, nee, deswegen hat er seinen Bodyguard geholt. Ja, lieber Peter, du Missgeburt, die habe ich ja schon geantwortet. Weil da ich ja weiß, wer du bist und ich weiß, dass du ein Freund von Hendrik Pieps bist, gehe ich mal näher drauf ein. Es könnte sein, dass ich den lieben, werten Heinrich mal in ein paar Videos gedisst habe. Dann habe ich völlig unerwartet, via WhatsApp ein paar Sprachnachrichten von ihm bekommen. Aber nicht wirklich von ihm, sondern von seinem Bodyguard. That's it. I gotta get out of town till I can find a Bodyguard. Bodyguard, huh? I uh, might be able to help you out. You don't understand, mister. I need protection from the scariest guy in town. Here's his picture. <laughs> He doesn't look so tough. <laughs> Alles rausnehmen. Nee, habe ich natürlich nicht getan. Meine Antwort kommt jetzt. Ich bin in Videos auf jeden Fall nicht strafbar. Und ja, keine Ahnung, warum du mich jetzt zusammenschlagen willst. Ich habe dir persönlich nichts getan. Wenn du denkst, ja, du musst jetzt die Schutzrolle spielen, meiner Meinung nach kannst du das gerne machen, kannst mich gerne totschlagen. Die Videos bleiben online. Und jetzt noch einmal nur für den RTL Digger Counter. Ich hab den Kollegen, Digger, finden paar zu kommen, unser super vorbei, wartet bis du nach Hause kommst, Digga, und klatsch dich richtig und, und rum, Digga. Du dem Bizeps, Digga. Ich liebe heute die Gelegenheit, das hochzunehmen. Wenn ich erfahre, dass es heute mal noch drin ist, Digga, diese Videos, Digga. Dann steh ich mit das vor, vor deiner Haustür, Digga. Ich gucke auf welche Schule du gehst, Digga. Das wird auf jeden Fall Konsequenzen für dich haben, Digga. Auf jeden Fall. Er hat gesagt, dass er nicht zusammenschlagen will, Digga. Ich werde dich einfach. Also Moment mal. Wer hat gesagt, dass er mich zusammenschlagen will? Digga, ansonsten komm ich mal vorbei und finde deine Frage. Ich komm vor dir vorbei und klatsch dich richtig und ich mach mich schlaf. wenn ich vor dir stehe. Ich glaube, das hab ich mir ausgedacht. Er hat gesagt, dass er dich zusammenschlagen will, Digga. Ich werde dich einfach nur besuchen, Digga. Ich werde mit dir quatschen. Ganz einfach, mir egal. Schwanz, was das ist, Digga. Verstehst du? So, du Blö. hast du eine einzige Chance, Digga. Ich bin auch jemand, den Henry gerade eben erst kennengelernt hat, Digga. Und ich das viel kläre. Weißt Ich Weiß auch gar nicht, welchen Arsch weht, deswegen mich hier wieder oh, auf den Arsch. Oh, oh, ich morgen, Digga. oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh Ich Hause zum Mami, der kleinen Sch***, die gerade für dich auf... Lieber Peter, lieber Hendrik und natürlich auch lieber... Ja. Warum ich das Video nochmal hochlade? Ein Wort. Provokation. Ich habe so das Gefühl, dass einige denken, dass ich hier immer der Buhmann bin. Dabei kämpfe ich mit Humor, meiner Meinung und Argumentation gegen Leute, die mit ernst gemeinten Beleidigungen, Drohungen, Lügen und Heuchlerei kämpfen. Wenn man das mal so betrachtet, weiß man glaube ich sehr schnell, wer hier wirklich der Böse ist. Das war's wieder von meiner Seite. Prostitution, ich bin raus. Ach ja und Hendrik. Hunderte Schellen reich nicht. Du bist am Arsch, du Kind, Hunde, die Bellen weiß nicht. Weil die Blattfahrt und die Bullen sind wieder heiß auf mich. Mein jeden Tag sehe ich den gleichen Miss. Ich sag dir was, Hunde, die Bellen weiß nicht. Ich werd mein Bruder holen, der wird dich so zusammenschlagen, du kommst ins Krankenhaus, du elendiger Bastard. Ich werde dein Leben zerstören, du Hurensohn.